Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 2 voraus. Strichrechnungen von mehreren Brüchen. Wir haben schon gelernt, wie man zwei Brüche addiert und sub oder subtrahiert. Vor allem, wenn es der gleiche Nenner ist, dann ist es -E leicht. Wenn der Nenner anders ist, wie, wie, wie wenn wir jetzt diese zwei Brüche vergleichen, haben wir dann so diesen weggelernt, also gekreuz multiplizieren und das war jetzt dann der Zähler mit Minus dazwischen und unten halt auch multiplizieren, Nenner mal Nenner und das war der neue Nenner. Was ist aber jetzt, wenn wir mehrere Brüche haben und das, wenn wir jetzt diesen Vorgang diesem Vorgang folgen, dann äh, wenn wir sehr große Nenner haben, und das ist ein bisschen unbequem, sagen wir so. ja Es gibt einen geschickteren Weg, das zu machen. Und also den Weg, den wir gelernt haben bisher, der, dieser Weg ist eigentlich vor einfache Brüche geeignet. Und äh, jetzt hier lernen wir einen anderen Weg, der geschickter ist. Halt, ja Und wie geht das jetzt? Das können wir ganz durch ein Beispiel leichter lernen. Ja, da ist das Beispiel. Und was macht man als erstes? Die Primfaktorzerlegung der Nenner. Ja. Nur von den Nennern, nichts anderes. Okay, 120 durch 260 durch 230 durch 215 durch 35 durch 51. Also mit Primzahlen immer dividieren 2 soweit es geht und so weiter und so fort. Wie wir das im entsprechenden Video gelernt haben. Und das bedeutet, 120 ist 2 mal 2 mal 2 mal 3 mal 5. Da haben wir das geschrieben. Ja? Da steht Und tatsächlich, wenn man also diese Multiplikation hier macht, dieses Produkt berechnet, das ist tatsächlich 120. Wenn man das für 36 macht, da ist das Ergebnis. Und wenn man das für 300 macht, da ist das letzte Ergebnis. Ja? Und wir wollen jetzt einen gemeinsamen Nenner. Finden, der so klein wie möglich sein soll ohne Komma selbstverständlich das ist die Aufgabe jetzt hier ja und wie macht man sowas jetzt das nennt man kleinstes gemeinsames vielfaches kgv und man nimmt hier die 2 und man fragt sich zuerst bei welchem Produkt hier kommt die 2 öfters vor also hier Kommt sie dreimal, hier zweimal und hier zweimal vor. Wo kommt sie öfters vor? Hier kommt sie dreimal vor. Da wo sie öfters vorkommt, dreimal, so oft werden wir die 2 bei diesem KGV benutzen. Als Produkt. Wie es da steht. 2 mal 2 mal 2. Dann, wo kommt 3 öfters vor? 3 kommt hier zweimal, da einmal und da einmal. Also, hier kommt sie öfters vor, 3 mal 3. Das werden wir dann benutzen. Wo kommt 5 öfters vor? Hier. Da kommt sie einmal, da keinmal. Öfters kommt sie hier vor. Also wir benutzen die 5 zweimal. So oft wo sie hier kommt, vorkommt, wo sie öfters vorkommt. Ja? Also zweimal. Wenn wir hier noch einmal mal 3 hätten, dann werden wir doch wieder nur zweimal die 3 benutzen. Also Einmal, wo sie die Zahl öfters vorkommt. Ja? Und wenn wir jetzt diese Multiplikation machen, dann kommen wir auf die Zahl. Hm, wo habe ich das gerechnet? 1.800. Ja? Wenn man 2 mal 2 mal 2 mal 3 mal 3 mal 5 mal 5 berechnet, das ist 1.800. Und jetzt ist daran, also was kommt jetzt daran? Also jeden Bruch, zu erweitern, auf den gleichen Nenner bringen. Das wird der Nenner sein, also was wir hier mit KGV berechnet haben. Das wird der neue Nenner von allen drei Brüchen sein. 1800. Und wie kann man das jetzt machen? Der verständlichste Weg, also jetzt um, die, um den Prozess zu berechnen, ja, und um gleich die Rechnung weiterzumachen, ist jetzt hier. Diese Zahl das kann. KGV, das wir gefunden haben, KGV, das ist da 1800, ja, bei jedem Bruch durch den Nenner machen. 1800 durch 120 da unten und das ist 15. Das gleiche hier, 1800 durch 36, das ist 50 und das gleiche hier, 1800 durch 300, das ist 6. Gut. Gut. Wir schreiben jetzt diese Zahlen da oben, damit wir wissen, mit welcher Zahl wir jeden Bruch erweitern müssen. Und was bedeutet erweitern? das haben wir im entsprechenden Kapitel auch gelernt. Das bedeutet 41 40 mal 15 oben und auch unten 120 mal 15. Das gleiche machen wir hier mit 50 oben und unten mal 50 und das gleiche hier auch mal 6 oben und unten, wie wir das hier gefunden haben. Okay, das bedeutet dann, nächster Schritt, wenn wir die Multiplikation machen, ja, dann haben wir das Ergebnis hier oben, 615, 1800 Stell und so weiter und so fort, was da vorkommt. Ja. Und wenn wir den gleichen Nenner haben, das haben wir schon gelernt, dann macht man einfach die Rechnung, wie sie da oben steht, also 615 minus 550 plus 222, und alle sind 1.800stel. Und wenn wir jetzt hier die Rechnung oben machen, das Ergebnis ist 287, 1.800stel. Also von hier braucht man eigentlich nur diesen Schritt und diesen Schritt schreiben. Ja, den Rest braucht man nicht schreiben. Also das ist einfach hier für die Erklärung geschrieben. Also nur das hier, dass man mit 15 erweitert, mit 50 und mit 6. Und dann schreibt man das Ganze als Einbruch mit dem gleichen Nenner, der wird eh 1800 sein, wenn man das richtig berechnet hat. Und dann am Ende macht man auch die Rechnung. Und das ist der beste Weg, um mehrere ungleichnamige Brüche zu addieren oder zu subtrahieren. Aber auch wenn man nur zwei Brüche hat, also wenn man das diesen Bruch und diesen Bruch hat, es geht, man hat einen, Kle einen äh, kleineren Nenner, wenn man diesen weg benutzt anstatt einfach das gekreuzte machen, also diese dieses Muster zu benutzen. Und da sind die Rechnungen halt einfach. Vielen Dank.